Jo Leute, also ich habe den autonomen Shuttle schon gesehen und ich stehe jetzt gerade an der Haltestelle und gleich fahren wir mal. Boah, ich bin sehr gespannt, was passiert. Genau. Und das jetzt auch autonom alleine fährt sie jetzt los. Bremsen wir ja. auf dem Fahrzeug vor uns, weil die da alle weg mhm. stehen. Ziemlich cool. Das muss auch so, finde ich, ein bisschen abgefallen werden. Ich bin ja sehr pingelig, weil wir Busfahrer ja. sind. Dieses ja. auf ein stehendes Ziel schon ranfahren, dann das so abbremsen. Da müssen noch müssen bisschen. ein bisschen Feintuning gemacht werden. Ja, so also müssen wir vorausschauen. Ja, das, aber da so weit sind wir noch nicht. Wir sind ja gerade in der IS-2. Ja. Nächstes Jahr wenn um die 3 kommt, wenn wir dann über die Elfie fahren hinten. Mhm. Ja, schon mal so. Klappt mhm. doch so gut ja. Ja, ja, wenn wir schon mal morgens den ersten Fahrgast haben des Tages, dann können wir da mal den, zumindest mal zeigen, was wir können. Ja, ich bin der Erste heute. morgens. ist, es ist also. einfach zu kalt. Ja. Dann, wer hat schon um 8 Uhr Zeit? Ich, ja. Jetzt mal ganz, ganz <lacht> hat aufs Herz. Stimmt, ja. Der größte Teil der Leute, die es sich doch dann interessieren würden, die sind dann studieren, arbeiten oder bei der Familie zu Hause um 8 Uhr morgens. Oder wenn sie frei haben im Bett. Da steht dann ja. frei die, die Uhrzeit bei den Wetter auf. Und die, die dann keine Arbeit hätten oder sowas, die stehen auch nicht um 8 Uhr morgens auf, um sich sowas anzugucken. Ja. Da ist das Interesse dann nicht da. Ja. Ähm, das merkt oh, man oh, immer auch oh, im Sonnenabend. Pass auf. Übernahme. Ja. Ja. an Fahrzeugbegleiter. Übernahme an der BP 1.4. Und. Naja, wegen den zwei Fahrradfahrern von rechts, ne? Ja. Und. Wo war Kaschiki? Also, wenn äh, die Elfi kommen dann fahren wir hier lang. Ja. In dem Bau, das wird jetzt fangen setzen wir den genießt an. Da mhm. wird ja diese Infrastrukturtechnik, die jetzt hier verbaut worden ist, auch da drüben alle eingesetzt. Ja. Und dann geht es halt nächstes Jahr in die große Runde. Wir haben jetzt ein sogenanntes Freeze in der Software, Da wird es weiter rumgebastelt werden. Ja. Diese kleinen, ruckeligen Sachen wie das oder auch diesen geringen Abstand. Er, er hat jetzt übernommen, das Fahrzeug hat, hat, hat, hat, hätte wahrscheinlich drauf gebremst, auf die Fahrradfahrer, aber ja. sehr knapp. Da ja. haben wir Programmierer aus und ein bisschen... Das sind Pkw-Entwickler. Die ja. haben immer so ein bisschen Pkw-Style drin. Was uns nicht gefällt, wir hätten gerne ein bisschen mehr Sicherheitsabschalt, wenn wir im Busse, ja. Kein Pkw. Ja. Und da sind wir jetzt auch am Nachbesser, das haben wir auf dem Schirm, das, da sollten wir noch ein bisschen nachgearbeitet, ja. dass das da so ein bisschen feinfühliger wird. Ja. Ich habe noch ein paar Fehler, die ich ausfüllen muss. Ja, alles gut. Aber Okay, wir sitzen bleiben, ja. wir zwei Minuten los. So. Da, da, da, da, weg, der Bus weg. Das war doch eine schöne Fahrt. Bin ich weiß nicht Runden gefahren, das Runden gefahren. Das war doch toll.